Herzlichen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Fraktion. Die AfD-Fraktion hat jetzt acht Minuten. Der Abgeordnete Ehren, bitte. Ja, vielen Dank für das Wort. Meine Damen und Herren, ich habe in meinem Leben sehr viele schwule und lesbische Menschen kennengelernt. Mit vielen von ihnen hatte ich sehr bereichernde Gespräche und einige habe ich sogar zu meinem Freundeskreis gezählt. Ich habe lange Zeit die Einschätzung vertreten, dass schwule und lesbische Menschen aus meiner Sicht zu den angenehmsten Randgruppen unserer Gesellschaft gehören. Diese Einschätzung stammt allerdings aus einer Zeit, in der der Diskurs in einer angemessenen Relation zur Größe dieser Minderheit gestanden hat. Nun haben sich diese Verhältnisse ein wenig geändert. Inzwischen ist erkennbar, dass das Raum greift, was die Frankfurter Schule eigentlich einmal beabsichtigte, nachdem man erkannt hat, dass der sozialistische Glanzenkampf mit der Arbeiterklasse nicht zu machen ist und man dann folgerichtig darauf gekommen ist, man müsste das Minderheitenprinzip verfolgen, also in diesen Klassenkampf Minderheiten einbeziehen, denen man einreden könne, konnte, äh, dass ihre Rechte in dieser Gesellschaft nicht ausreichend wahrgenommen werden können. Und deswegen haben wir jetzt die vorliegende Situation, dass wir der Mehrheitsgesellschaft, die immerhin aus 96 Prozent der Menschen gehört, ständig und an jedem Tag zumuten, dass wir uns mit den Problemen und Befindlichkeiten dieser kleinen Minderheit befassen müssen. Und deswegen stelle ich die Frage an Herrn Dr. Spehmann. Halten Sie es vielleicht für möglich, dass diese fast zwanghafte Auseinandersetzung mit den Befindlichkeiten und Problemen dieser, dieser Minderheiten nicht vielleicht gerade geeignet ist, in der Gesellschaft eine ablehnende Haltung gegen diese Minderheit zu äh, generieren, weil die Gesellschaft es möglicherweise leid ist, sich ständig damit zu befassen. Das wäre meine erste Frage an Herrn Dr. Speemann. Herr Dr. Speemann. Ja, ich sehe da in, ja. in der Tat eine gewisse Gefahr. Ich denke, man muss differenziert die Sache ansehen. Ich bin ja nun 30 Jahre im Geschäft und habe von morgens bis abends mit Minderheiten zu tun. Auch der Kampf für psychisch Kranke, für gerade wenn wir sehen, was da an Aufklärungsarbeit alles in den letzten Jahren gelaufen ist. Ich denke, man muss unterscheiden zwischen... Äh, wirklicher Förderung äh, der das, das, das, das Transparenz einzelner Gruppen, für Verständniswerben, das das eine, und äh, einer ideologischen äh, Struktur, bei der es darum geht, sozusagen den heterosexuellen Mainstream äh, zu kippen und einen völlig relativistischen äh, Begriff von Sexualität zu extrahieren, der sozusagen jenseits ist äh, vom, homosexuellen, vom heterosexuellen Mainstream und das auch in die Sexualpädagogik einzuführen. Das hat etwas äh, Umerzieherisches. Und ich glaube, dass das auf die Dauer tatsächlich auch äh, Ressentiments äh, weckt. Äh, ich denke überhaupt, dass wir momentan mit einer Art Opfergruppenkonkurrenz äh, zu tun haben in Deutschland und äh, dass es wichtig ist, diese gesamte Situation zu entspannen, weil sonst wird das Ganze uferlos. Äh, und ich denke, es geht doch letztlich um äh, Mitgefühl, Menschlichkeit. Und nur wenn wir auf diese Werte setzen, dann können wir den Leuten auch ihre privaten Meinungen und Gedanken lassen. Es kann nicht darum gehen, äh, historische und strukturelle Einstellungen einfach äh, mit der Brechstange ändern zu wollen, äh, Gedanken ändern zu wollen oder Gefühle, wenn jemand sieht, dass er ein befremdliches Gefühl hat, wenn jemand, äh, dass sich zwei Männer küssen, das ist Privatsache. Es geht hier um eine Entkrampfung und über Menschlichkeit und Mitgefühl gegenüber jedem Menschen, wenn man das verankert, auch spirituell verankert bei der jungen Generation, dann hat man eigentlich alle Menschen abgedeckt. Ja? Und äh, also ich denke, es sollte mehr in diese Richtung gehen. Ja? Und äh, heute ist so ein bisschen die Tendenz, äh, wenn jemand mit drei Gliedmaßen statt mit vier geboren wird, dass man äh, sagt, äh, also nicht Menschlichkeit und Mitgefühl und Solidarität äh, ist gefragt, sondern äh, alle Menschen, alle Schüler müssen lernen. Dass eben es kein nicht normal ist, mit vier Gliedmaßen geboren zu, zu werden, sondern dass das etwas Relatives ist. Und erst wenn man da umdenkt, dann fühlt sich der mit den drei Gliedmaßen wirklich gesellschaftlich wohl. Das ist die Philosophie dahinter steckt. Und das hat etwas Utopisches und kann deshalb nicht gut gehen und kann letztlich auch diesen Minderheiten nicht dienen. Da bin ich auch. Das so sehe ich das auch. Ja, vielen Dank. Dann.